Moin Arin, moin Johnny. Moin Max. Hallo Max, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem neuen Format We Love Car Parts. Worum geht's? Wir wollen euch mit einfachen Worten die Teile und die Technik des Autos erklären. Die Technik und die Teile, die erkläre ich euch aber nicht alleine, sondern ich habe mir professionelle Hilfe aus der Virol Academy besorgt. Hier sind Johnny und Arend. Ja und wir freuen uns auf viele interessante Themen. Ja, und lass uns das mal machen.